Hallo zusammen, ich bin der Drilan. Ich mache Lehre als Automobilfachmann fachrichtige Personenwagen. In diesem Lehrberuf macht man viele Servicearbeiten. Dazu gehören Ölwasser alle wechseln und weiteres mehr. Das Schöne an diesem Lehrberuf ist, dass man mit verschiedenen Autos arbeitet, und auch lernt, die Autos verstehen, wie sie funktionieren. Das Schwierige in diesem Lehrberuf ist sicher, in stressigen Situationen schnell und sauber zu arbeiten können, wie zum Beispiel in der Radsaison, wo wir reden und wechseln. In diesem Lehrberuf sollte man sicher handwerkliches Geschick mitnehmen, Interesse an den Autos zeigen und im Team zusammen arbeiten können. Wieso man in der Emil Frey AG in Münchenstein arbeiten sollte, ist, man hat Autos, wo man in einer anderen Garage vielleicht eher selten sieht. Man hat ein grosses Team, wo man sich super versteht und ich sie nachdem auch mal lustig kann werden.